Ja, das wollte ich nicht. Mal wieder. Ab nach Marseille. Ein guter Versuch Marseille is liberated. Finally. der cultural influence expanding was in dieser stadt auch sehr sinnvoll ist da die stadt zwar sehr viel ähm, sehr viel nahrung produziert aber nicht sehr viel schilde aber hier ist auch nichts wo ich äh, noch Schilde bekommen könnte nicht wirklich ja, dafür kann ich jetzt mit dem siedler hier endlich die stadt bauen ja, es wird die Frage, wie ich die nenne. Ähm Sind wir wieder? Ist mir wieder das äh, Städtenamen-Portfolio ausgegangen? Ich nenne sie Heidenheim. So, und ich hatte doch irgendwo Disorder hier in Kiew und auf einer Insel in Sassnitz. ist auch gut, weil dann bekomme ich hier auch gleich dieser ähm, diese dieses Nahrungsfeld und steigere noch mal deutlich meine Produktion. Und hier hätte Ich hätte doch noch ein paar Orte, wo ich eigentlich gerne harry drücken wollte. Vier, das ist aber viel, nee, vier nicht. aber hier tue ich das, Und auch hier Library. Warum nicht? Wenn ich das hier so sehe, könnte ich echt noch mehr Arbeiter brauchen. Man, die machen hier schon einen guten Job, aber Dschungel abbauen ist halt echt mühselig. Genau, und hier gab es auch noch ein paar Orte, wo das sehr sinnvoll wäre. Oh, hier ist es ja gleich fertig. Das Courthouse, da brauche ich nichts mehr tun. Ja, nee, sieht gar nicht schlecht aus. Dann machen wir erstmal weiter. Ja, Husum hat jetzt selbst eine Verteidigungseinheit gebaut und braucht denen die Hilfe gar nicht mehr. neu wäre ja nicht schlecht. Hier wandere ich jetzt einfach mal rein in den Dschungel. In der Hoffnung, dass ich. Oh, glatt dran vorbeigelaufen. In der Hoffnung, dass ich äh, dort diesen Barbarentrupp finde. Das Barbarenhäuschen finde. kann ich die Möglichkeit geben anzugreifen. Und wir ziehen gleich weiter und holen uns hier Richmond, oder? Vielleicht auch erstmal diese französische Stadt. Brest. hat sich gut verteidigt. Ja, Lyon ist das mit den Fällen, die Stadt. Und die wollen wir natürlich haben. Verteidigungseinheit. Ähm, und ich muss mal In diese Stadt gucken Oh, oh Ja Der braucht noch zwei Züge Ich weiß nicht, wie viel Diese Einheit noch braucht Auf jeden Fall braucht Die Einheit noch zwei Züge Um Meine Stadt zu erobern Hier ist halt überall Dschungel Sieht nicht gut aus und der Riffleman braucht einfach drei Citizens, aber in einer Runde wird die Stadt größer. Vielleicht kann ich dann draften. Das ist cool, dieser Radius. Ja, gut, fahren wir weiter mit der Artillerie einfach mal hier ins Inland. Der gute General ist fertig. Dann schicke ich mal meine Hauptstadt. Hier werden jetzt Siedler fertig. Bauen gleich... Einfach noch einen nächsten. Will das oder in Königsberg? Da ist ein Gericht fertig geworden. Hospital wäre nicht schlecht. Eine Bibliothek. Düsseldorf kann nicht wachsen, weil hier ständig Krankheiten auftreten. Durch den Dschungel in der Nähe. Und das Order in Trier. Auch Mainz hat eine Bibliothek gebaut. Einheit wäre nicht verkehrt, aber ich glaube da sind auch schon welche auf dem Weg Ein Hafen Keine Ahnung, der bringt mir jetzt auch nicht mehr weil ich bekomme ja auch ohne Häfen die Luxusgüter aus der alten Welt Mache ich mal das mit der Granary oder noch einen Worker erstmal die Granary Ja, schön. Der kann jetzt auch bombardieren, aber es hat auch nur eine Reichweite von 1, was äh, wiederum unschön ist. Ja, bei so vielen Einwohnern kann man auch mal ein paar Siedler bauen. Wo sind die anderen Orte, wo es Unruhen gab? In Königsberg? Aber das war auch nur einer hier und einer irgendwo im Inselbereich. Marseille ist auch noch die frisch eroberte Stadt. mach einfach so weiter. So, die haben sich hier durchgeschlichen. Müssen also irgendwo hier in der Mitte sein. Nein, eine Fregatte baust du nicht. Du baust jetzt hier auch mal einen Siedler. Die Franzosen scheinen jede Menge Geld zu haben. Denn ich bekomme immer noch Geld, wenn ich eine Stadt erobere. Okay, ich brauche immer noch zwei Runden Beziehungsweise drei bis in die Stadt Na, Zumindest kann ich mir die Stadt relativ schnell wieder zurückholen, falls sie jetzt in die Hände der Engländer fällt Oh ja. <lacht> wird jetzt von allen Seiten angegriffen. Und jetzt in der nächsten Runde wird es ja so passieren, dass sich die Engländer die Stadt holen. ich werde mal auf meinen Zivilisationsberater gucken. Florent Advisor. Ja, die Römer und die, ähm, die USA sind auch so sauer auf mich. Ich verstehe gar nicht, warum das so ist. Die Eurokesen und die also die sind okay mit mir und die Irokesen sind sogar sehr glücklich mit mir. Ich werde die mal einen Kontakt mit denen herstellen. Aber Military Alliance ist nicht, ja? Also ich würde ja gerne... Ja, einen Friedensvertrag haben wir noch nicht. Klar haben wir einen Friedensvertrag. Hm. Ich teile einfach mal die Weltkarte mit denen... überhaupt nichts davon aber vielleicht gibt es dann irgendwann die möglichkeit mit denen eine allianz zu machen vielleicht brauche ich aber auch eine botschaft. Botschaft kann ich leider gar nicht gründen, weil ich dazu Geld brauche und Geld ist das, was ich wirklich überhaupt nicht habe. So, und hier kann ich endlich diese Stadt bauen, die mir die Kohle verschaffen soll. Und die nenne ich... Ach, ich nenne sie einfach mal... Kohlengrube. <lacht> Genau, und du wirst jetzt verteidigt von dem, von der Cavalry und baust als erstes natürlich ein Courthouse. Ja, ich verliere meine Stadt, bin traurig. wird ein Siedler gebaut Order in Trier mal wieder ich weiß gar nicht, ob die Fregatte in der Lage ist Einheit zu transportieren, das probieren wir mal aus hier sollte vielleicht auch erstmal den bürger angehen das hat ja nicht so gut geklappt sehr gut. Einheit ist leider gefallen. Ja, auch sehr gut. Oxford ist die Stadt, die ich noch haben will. Wegen dem Öl. Da ist auf jeden Fall... Okay, das hat sich erledigt. Weil die Stadt, weil ich die Stadt verloren habe, ist der Arbeiter schon... Zurückgang. Aber die Stadt will ich ja gleich wieder zurückerobern. Ja, Husum ist falsch. Du musst nach Heidelburg. Der ist jetzt auch in Berlin angekommen Und weiß nicht so recht, was er tun soll Der ist mal festgesetzt Halt Habe ich zumindest schon, schon mal Diese Einheit anzugreifen Disorder in Frankfurt, Breiten, Cologne, Bettyfield Medicine ist fertig gebaut worden. Ich habe es Stahl als Brückentechnologie fertig. Die auch ab nach Heidelburg. Frank äh, Frankfurt, Cologne und Brighton waren das, wenn ich mich recht erinnere. button. hier die Städte von den Engländern hier wieder die sie ganz ein, am Anfang im französischen Gebiet gebaut haben oder direkt in der Nähe von französischem Gebiet Ja, okay, dass wir äh, diese Stadt hier zurückerobern, äh, wird vermutlich eine Weile dauern, weil wir müssen ja hier erst regenerieren und diese zweite Einheit braucht vermutlich auch noch ein bisschen, bis sie da ist, weil sie wird ja erst erstmal diesen Franzosen da umhauen. Ja, und äh, wie das dann weitergeht, das werden wir dann beim nächsten Let's Play sehen und ich danke euch fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal.